Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich bei Frau Bundesrätin sowie beim Bundesamt bestens für die Beantwortung meiner Interpellation. Die SBB-Fahrplan 2017 schwächt die Zentralschweiz. Der Bahnhof Luzern, notabene der größte Kopfbahnhof der Schweiz, wird zum Abstellgleisbahnhof umfunktioniert. Die Luzerner Bevölkerung sowie auch die Regierung sind mit dem Fahrplanangebot nicht zufrieden. Die Agglomeration Luzern als größter Entwicklungsraum in der Zentralschweiz ist wirtschaftlich aber auch touristisch bedeutend. Zudem ist der Bahnhof Luzern das Tor zu den Kantonen Ob und Nidwalden und national ein bedeutender Knotenpunkt im Bahnnetz. Die nationale Vernetzung und internationalen Anbindungen bilden das Rückgrat für einen optimalen Wirtschaftsraum. Somit ist eine regelmäßige und direkte nationale Anbindung von zentraler Bedeutung. Die internationale Bahnanbindung von Luzern wurde in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise reduziert. Für den Zentralschweizer Tourismus und die Wirtschaft ist dieser schleichende Abbau eine verheerende Folge. Ich erwarte, dass der Bund und auch die SBB Fernverkehr die Bedeutung des Knotens Luzern anerkennen und sich entsprechend für bessere Verbindungen einsetzen. Die Benachteiligung lässt sich aufgrund der Bedeutung des Bahnhofs Luzern im nationalen Vergleich in keiner Weise rechtfertigen. Mit dem Fahrplanwechsel vom vergangenen Sonntag erlebt die Schweiz dank dem Gotthard-Basistunnel einen Quantensprung auf der Nord-Süd-Verbindung mit großen Reisezeitverkürzungen. Gleichzeitig wird die Zahl der Direktzüge zwischen Luzern und dem Tessin von heute 16 auf täglich sieben Züge reduziert, wobei der erste direkte Zug am Morgen Luzern relativ spät verlässt. Gemäß Fahrplan 17 fährt der erste I-10 nach Lugano um 10.18 Uhr. Sie hören richtig, der erste fährt ab Luzern erst ab 10.18 Uhr. Die anderen Verbindungen verkehren nur noch bis Erstfeld bzw. Göschenen. Der EC Luzern-Mailand um 8.48 Uhr empfällt gänzlich. Dennoch ist der Bundesrat der Ansicht, dass Luzern vollständig in den Fernverkehr eingebunden bleibe. Das Tessin bleibe weiterhin stündlich erreichbar, entweder direkt oder mit Umsteigen in Art Goldau. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Umsteigen zu Hauptverkehrszeiten morgens Richtung Tessin ist mit dem postulierten Quantensprung auf der Nord-Süd-Verbindung nicht vereinbar. Die Bevölkerung erwartet, dass mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels die Reisezeit in die Südschweiz und nach Italien nicht nur zeitlich verkürzt wird, sondern dass auch ein optimales Direktverbindungsangebot gefahren wird. Eine Halbierung der Anzahl Direktverbindungen, erst äh, späte Direktverbindungen und Verbindungen mit Umsteigevorgängen entsprechen in keiner Weise den Vorstellungen eines optimalen Angebots und erfüllen die Erwartungen der Bevölkerung in der Region Zentralschweiz klar nicht. Zudem muss auch hier festgehalten werden, dass mit den äh, Umsteigemöglichkeiten es auch immer wieder zu Sachen gekommen ist, die nicht gut sind, weil die Züge zum Teil zu spät angekommen sind und der Zug dann ins Tessin bereits abgefahren ist. Ich erwarte also, dass spätestens auf den Fahrplanwechsel 2018 wieder mehr direkte Südverbindungen eingeführt werden und dass diese, wenn möglich, direkt bis nach Mailand führen. Alles andere ist eine Zumutung und motiviert die Zentralschweiz anstelle der Bahn wieder vermehrt das Auto zu nehmen. Nun zum Fernverkehr. Der eigenwirtschaftliche Fernverkehr optimiert seine Linien nach wirtschaftlichen Grundsätzen. Es ist zu beobachten, dass der Fernverkehr sein Netz vermehrt nach Zürich ausrichtet. Frau Bundesrätin, diese Tendenz gibt zu denken, soll sich die Bahn doch in allen Kantonen optimal vernetzen. Wie der Bundesrat selber bestätigt, besteht eine Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage. Eine Verschlechterung des Angebots wie in Luzern wirkt sich letztlich auch nachteilig auf die Nachfrage und damit auf die Beurteilung der Entwicklung des Bahnknotens Luzern und insbesondere auf das Projekt Durchgangsbahnhof Luzern aus. Die Frage 10 geht es unmissverständlich um den Durchgangsbahnhof. Diese verbessert die Mobilität sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Erst der Zimmerbergtunnel und dann der Durchgangsbahnhof ermöglichen die im NEAT-Konzept vorgesehene Fahrzeitverkürzung zwischen Luzern und Mailand. Das Tessin rückt dank Durchbang Durchgangsbahnhof und Viertelstunde näher an die Zentralschweiz. Der Fahrzeitgewinn zwischen Deutschland, Basel und Mailand beträgt eine halbe Stunde. Die Nord-Süd-Verbindung via Luzern ist damit eine halbe Stunde schneller als via Zürich, was eine attraktive Alternative zur Verbindung über den stark frequentierten Hauptbahnhof Zürich schaffen würde. Luzerner erwarten, dass der Weg zum Durchgangsbahnhof, dessen Bedeutung der Bund ausdrücklich anerkennt, nicht durch eine Schwächung des Angebots behindert wird. Und leider muss ich unterstreichen, dass der Unmut in der Zentralschweiz groß ist. Aus diesem Grund bitte ich den Bundesrat inständig, das Gespräch mit der SBB zu führen. Nur ein attraktives Angebot führt zu optimaler Auslastung. Das hilft dem nationalen Tourismus, im Tessin, aber auch in der Zentralschweiz. Besten Dank Herr Müller, das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Das Wort hat Herr Hans Wicke. Herr Präsident